Ja, kein Bock, Alter, die Schuhe zu gehen. Ich habe vergessen, mein Zahnbürste ist kaputt. Das Geile ist, nicht nur, dass ich heute zurück nach der Schule mein komplettes Zimmerhops nehmen muss, muss ich auch noch heute ein Referat halten. Ich habe dieses Referat nur einmal durchgelesen, weil ich noch keine Zeit mehr hatte. Also werde ich jetzt heute auf ein Referat vorstellen, was ich innerhalb von sieben Stunden irgendwie hinklatscht habe in der Hoffnung, dass es funktioniert. Und ich habe selber nur so einmal durchgelesen. Und als letztes Mal durchgelesen habe war die Karteikarten so beschissen organisiert, dass ich selber lachen musste, wie scheiße ich sie organisiert habe. Äh, ich hoffe, ich mache die dieses Mal richtig. Maybe auch nicht. Werden wir ja Let's go, mach! Mach! Ma. Let's go! Oh nein, oh nein. Oh nein. Oh, oh. gesaugt? Aber du tipps, tipps, tipps, tipp, alles, was ich drauf, auf! <lacht> Alter, also, unsere Klasse ist so retardig, <lacht> und, <lacht> Jo, oh, es ist ein bisschen später geworden, wir haben jetzt gerade 13 Uhr, äh, 14 Uhr gerade verpückt, ja. Ähm, ich fahre jetzt nach Hause folgendes. Ähm, da Start jetzt gesagt, hey Pisser, achte Klasse und eure Klasse. Ähm, ihr bleibt jetzt im Homeschooling, weil äh, ihr seid mit Abschluss, also halt hoch, aber kein Klasse, Das heißt, ähm, für euch juckt es gar nicht, ob ihr jetzt hier wirklich oder nicht. Deswegen haben wir jetzt dann bis, ja, bis Ende der Weihnachtsferien ist Schule frei aber mit Hausaufgaben. Eure Tracks gibt, gibt, gibt, alles was ich schreibe, wird der nächste Hit, Hit. Hab dabei und ich kipp, kipp, kipp, kipp. Alles was ich brauche ist der Bayerisch-Trip. Eure Tracks gibt, gibt, gibt. Alles, was ich schreib, wird der nächste Hit-Hit Hab aber dabei und ich trip trip Alles, was ich brauch, ist der irish trip -Kipp. Meine ganze Gang am Chin, meine besten In Butterbrot mit Riet, ja, das musst du testen Junge meine Vibes sind so schön, so geschmeidig Noch ne Prinze mit Salz macht dich neidisch Und ich zeig dir, du grepp, du depp, du dreck, sau in der Landesgarten, schau besser der Rest, der kannst du net sehen Mit der Riss nach Hosen kann's gleich wieder gehen Bayerische Kultur, die ist für mich besser Als alles, was ihr gerade macht. Mit Brüdern, das Clear, die Maus, die weiß Bier, das ist alles geschafft. All meine Freunde, die sorgen, dass Safety der Beste, nice, der Neiste macht New Shit. Deutschland ist ready, ist Deutschland ready für Trap mit der bayerischen Hey Leute, Specky ist da. Und ihr habt einen fetten Mühe, Was Ist er drin? Nur Kristall ein Kristallding. Ein Jaguar-Auto. Das ist ein Teaser. Hecht? Bleib Ja. Leute, stimmen ab. Es ist ja geworden, Tiger. Klasse Tiger, Digga. Wer hat sonst so einen Streifen, du Idiot? Oha, keine kann. Ahnung. Vielleicht ein Löwe, der überfahren wurde. Ey, es sieht gerade so aus. Wie kann das alles, Jungs, in diese eine Kommode reinkommen? Schreib mal bitte. Ich verstehe es nicht. Ganz kurz rein. Dieses Scheiße funktioniert. Ich check's einmal einfach nicht. Guck mal. Das sollte klicken. Aber das ist halt zu. Dieses Ding geht nicht daran. Was das Wohnzimmer aussieht? Nicht gerade gut. Also hier ist wirklich alles, was wir in diesem Zimmer hatten. So guys, we have huge improvements. Digga. <lacht> okay, ja, das ist, so ist das. Alles klar. So, das Zimmer gerade aus. Holy fuck. Also wir haben hier alles weggeräumt. Ich musste gerade dieses Kabel im Shop wegwachen, das war schlimm. Ja. Das kann man jetzt raus. Hier hinten. Der Horrortraum für jeden Asthmatiker. <lacht> Nee, nee, nee. Und jetzt ist alles halt hier leer. Mein Bett muss jetzt irgendwo verschiebt werden. Halt umgetragen werden. Nee, das Bett wird abgebaut. Ähm. Ja. Hier hinten haben sich hier durchquetscht. Ähm, Erwartet nee, euch. Nicht so, Ladies and Gentlemen. Ähm. Ey, es ist halt immer noch das ist unglaublich. Ey. Wir haben jetzt meinen Ladenkamp hier drüber gemacht. Ich packe halt die ganzen. Leisten mittlerweile aus. What the fuck? Alter? Die fucking Wandfarbe klebt sich an diesen Digger. Äh, wir haben jetzt was zum Essen Bescheid, denn ich habe Hunger und wir haben nichts was zum Essen. Deswegen für die eine, für äh, Eltern eine Pizza, für mich ein Schnitzel. Ah, Schnittel. Ja, da ist die Gaudi groß. Ähm, und ja. Ich habe keine Ahnung, was ich heute noch machen weil Ich glaube noch diese Leisten überall ausbauen, aber. Ansonsten sieht es gut aus. Äh, heute werden wir noch auf unseren normalen Betten schlafen. Was das ist das? fucking nett, wie es alles rumliegt. Um, und ich habe noch keine Ahnung, wie ich hier unser Bett oder wie ich den Fernseher platzieren will, weil es ist eine fucking oben. Also, äh. Äh, ja, auf jeden Fall, das ist so ein paar Dinge. Ich gehe schlafen, ich habe morgen Online-Unterricht. Wird scheiße, sicher. Ähm, und Ich wünsche noch einen wunderbaren Morgen, Mittag Abend. Äh, was wir tun, haut rein, folgt mein Fenster, Dolly Syntheti heißt der, und ähm, checkt meinen Discord ein. Ähm, da kommen einfach wieder ganz normal Basic Shit, ähm, ja. Das war's, morgen gibt's wahrscheinlich Part 3 auf Ahnung. Ähm, ja. Tschüss! <lacht>